Oh, ich hatte einen album dass ich von irgendjemand geweckt wurde. Oh, nee. ja, es ist. Komm schon wieder Linden sind mein Bett nicht an. Bitte, da schlafe ich drin. <lacht> Alter Mann, hör auf, hör auf, meinen, meine Bodia anzuzünden die ganze Zeit. Du wirst uns noch alle umbringen. <lacht> Ja, und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu feiern Engage. ich laufe im trainingsanzug rum ich glaube da sind wir noch nicht mit rumgelaufen ne? <lacht> außerdem hatte ich jetzt kein bock mehr was zu holen ähm, ja linden hat uns wir beinahe abgefackelt cool der hat uns jetzt zweimal am stück hier besucht in seinen gemächern und beim zweiten mal hat erst erkannt dass er so das schlaf gemacht ist also Okay, warum nicht? Ähm, ja, heute spielen wir Kapitel 20: Das Schloss ohne König. Stimmt, stimmt sogar. Ich dachte, erst, ich hatte da irgendwas falsch gesagt, aber nee, ist sogar richtig cool. So, wir gucken uns einige Bandgespräche an, die ich wieder auf Screen geformt habe. Das sind nicht so viele, das sind nur vier Stück diesmal. 1, 2, 3, 4, ja, vier Stück, aber die müssen sein, ne? müssen nicht, aber tut die ganze zeit schon irgendwie jemand über mir oder unter mir bohren und da geht mir irgendwie auf den nerven ich hoffe das werden ich versuche zu schlafen auch nicht so ne so ähm wem brauche ich denn hier So, äh, mein gott zoomen mal da ja, Ember. so Ember, habe ich mit Roy trainieren lassen nämlich ich habe zwölf ich habe 13 charaktere vorbereitet aber drei davon sind Highlight, heißt ich nehme einfach meiner nachher da raus und dann haben wir. Das. Ich verstehe mal irgendwie noch nicht. Die Timeline hier das sind die ganzen Sachen. Spielen wir in der Zukunft von all den anderen Teilen oder so? Das dürfte ja eigentlich nicht der Fall sein. Ne? Jetzt sind alles andere Welten, obwohl eigentlich nicht. Das sind alles andere Kontinente. Ne? So, Jetzt so, jetzt wieso bin ich gerade so blind? Ich finde irgendwie niemanden, den ich hier suchen will. So, ihn haben wir mit Corin trainieren lassen, auf Level 10 schon, damit wir ihn hier ausrüsten können mit ihr. Damit wir ihr ihn ausrüsten können, keine Ahnung. Welcher? Sie hat zwei. Takumi oder Leo? Ja. So. Wahrscheinlich Takumi, weil der auch einen Bogen hatte, ne? So, dann haben wir so mit Alk trainieren lassen auf Level 5. Ich bin nicht so ein schwächlichen Adels Adelskampfsee. Ich bin Mann. Ich bin Söldner. Ich habe nicht so einen ehrlichen weichlichen adelskampf So und dann noch Butcheron. Nein. Und Erika Auch auf Level 5 Und dann noch Erika Erika incoming. Okay da war schon, und dann haben wir noch drei Supportgespräche, die ich freigeschaltet habe. Auf Screen war ich immer noch drei bekomme hier mal okay louis und zerkopf los geht's zwei star cup schon beide so standen so und gewartet haben ist die konversation anfängt <lacht> 能<笑> Das macht die unten? Er kommt aus dem Keller ja. Machen die da unten? Ja, so Rohrgeräusche. Das das in der Luft ich bin ein sehr dedikierter. Was äh, Bunett und Ada, Los geht's. Makino, auch so, Mokin, sehr gut. Das ist ein schönes So, das Ich weiß, dass ist sehr gut. Ich habe einen den ich mir immer wieder Ich habe einen makiwari Ich habe einen makiwari Anna... Hm, ich möchte es lecken. Den Geschmack herausfinden. ich hm. 是非頼む。もう難しい話だけど also bitte nicht in dieser sinnlichen Stimme mit Anna reden? Ich ein sehr komisches Gefühl. Dann haben Panett und Sofia. das kommt von ihr 私の言葉遣いが何だって国には違う 行動なるほど。 Okay. Das irgendwie war nicht. So sharing dass sie irgendwann herausfinden. So, ey, du gehst auch wie Sonne. so eine Schuft die irgendwie, ne? Irgendwann wird er doch so darauf hinauskommen, oder? Gut, geschlafen, dann tun wir dann natürlich wieder Essen, ne? machen man, wir man aufstehen ne? sofort erstmal vier Sterne Gericht hier zu sich nehmen ne? vier gänge menü meine ich vier sterne etwa gut ne wenn es nicht wieder versucht hier zu vergiften sein letzten Gericht seinen letzten Versuch hier etwas für unseren Gaumen hier herzustellen wir sehen, da sind schon wieder hier Sachen gewachsen. Statt hier nur, ja. Ich wünsche, ich könnte ein paar davon verkaufen. Ey. Ich habe mehr als genug. So, ähm, Wir gehen aber noch kurz hier zum zum magischen Boden und tun da das Zeugs reinwerfen. Wahrscheinlich. Ne? habe ich noch eine Ration da reinballern kann. Mittlerweile sind mir auch egal, was ich da reinpacke. Ne? Aber nur im Müll, den ich nicht mehr brauche. und Was ich nicht mehr viel habe, anscheinend Ich habe nicht mehr so viele Sachen, mehr, die ich da reinpacken kann. Oh oh. So eine ganz normale Silberlanze ist eigentlich nicht schlecht. Ne? langspeer schwer. Mhm. Mhm. Eins, zwei, drei. Hm. nicht. habe ich noch so viele Antidotes? So. Alter, geht gar ja nicht hoch. ja ah, ah, die Sachen rein. Da. Hm. wir Razzum beim nächsten Mal da rein. So. Oh Gott, ich spiele viel zu viel Genshin Impact. Ich drücke die ganze Zeit hier meinen Schulterknopf und versucht dann irgendwie die Control Stick nach unten zu packen, damit ich die Karte sehe und mich teleportieren kann. aber das ist ja nicht ganz schnell Park. hier gibt es keine hier gibt es keine weibos hallo schön <lacht> bei so ah, mit wen schnabolisieren wir denn ja noch was hm? oh, stimmt ich habe noch nicht mit einem b irgendwie habe ich Warte mal marin macht für marin und Wie funktioniert das denn ja, und rosado Marmelade kuchen Nusskompott, machen wir das und Gemüse. Aber jetzt sehen wir nicht einfach irgendwie was Merkwürdiges da reinpacke. Wenn ich in den Kuchen irgendwie Fisch reinpacke oder so, ich testen austesten. Magie plus 3. Ja, eigentlich irgendwie mehr Sachen erhöht ja, okay. Dann haben wir noch ein Unterstützungsgespräch anscheinend. Ne? und Rosado. Los geht's. Da sich ein weiban und ein Wolfsritter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht Ich kann nicht genau so genauso habe ich mir gedacht, wie hat eine Gespräch zwischen meinen Hauptcharakter und Linden letztens wie Erst kommt diese Ernst Musik, dann kommt vollkommen bescheuertes perfektes Ah, perfektes writing von Charakteren. Ah, oh, Bitte ändere dich. Ich wollte erst sagen, ändere dich, nee, aber nein, bitte. So, dann sind wir ja fertig. Und wir gehen ins nächste Kapitel. So, Weltkarte aufbrechen. Wir machen das nächste Hauptstory-Kapitel. Bei Alana-Kapitel. Ich habe irgendwie drei Nebenquests, die alle auf Level 18 sind. Das heißt, wir werden eine Menge Nebenquests hier machen. Nach dieser Hauptquest. Also ja, keine Ahnung. Äh... Ja, müssen wir hin, ne? irgendwie konnte ich schon da hinten in ne? So, quest haben wir kapitel 20 schloss elusia schloss schloss illusia nach dem sieg über mani und Mavier erreicht die armee des wem kurz endlich schloss elusia dann gehen wir mal rein treten wahrscheinlich wieder jemanden in den hintern den wir schon tausendmal mal besiegt haben aber treten wir den trotzdem in den hintern ne? das schloss ohne könig das ist so ein cooler Titel. Was, Was könnt ihr eigentlich? Wenn das nicht ein Zeichen ist, dass die sich irgendwann uns anschließen, ne? <lacht> Mama, Mama, Tori, König, war doch Warum sagst du ein aus? Du hast einen riesigen Abwehrwert. Ich oh, oh, oh, oh. こいつまあ、 約束 Okay, nicht tot. Okay, ja. ich hab's vergessen. おい、so ah, はどうするああ、いいぞ。苦肉 ah, gegen ihn kämpfen? Okay, dem habe ich kein Problem. Den haben wir bis jetzt immer voll leicht erledigt. Der ja, wahrscheinlich Celicas Ring, ne? Die Stimme von meinem Hauptcharakter fängt langsam auch irgendwie an mir bekannt vorzukommen. Wenn ich mal googeln. Aber dann gibt mir der Algorithmus von YouTube wieder irgendwelche Videos, die ich nicht sehen will. Ich bin das dieses Mal ein bisschen einfacher in diesem Schloss. Das war ganz schön heftig, was man gegen Hortensia und ihren Vater kämpfen und danach muss man vom Weg rennen, glaube ich. Dann lass uns mal da reingehen und einen neuen Ring einstecken. So. Nicht Bildschirm einschalten. 白のものまで zu た er ja. Minato de Der ist noch einer. Ja, er hat gesagt, mir die haben irgendwie irgendwie die Ringe kopiert oder so. Man würde sonst sagen, oh, das ist das original. Da wird das Spiel irgendwie viel zu einfach machen, wenn wir alle Ringe haben. Ne? Gegner können ja nicht alle schwächer werden. Ich wette, irgendwann kommen die mit irgendwie nachgemachten Ringen oder so. Und darauf stehe ich. Bitte verprügelt mich so hart wie nur noch kannst. Oh, dann dann kann. zu Reiß mich in ganz viele Stücke. Bitte. aufstehe stehe ich. So, neues Schlosslevel. Schlosslevel waren jetzt immer recht schwierig in diesem Spiel. Also mal schauen, was jetzt hier abläuft. Ne? Hat die gleiche position wie wir letztes mal waren oh, nee. was ist das? Da war neu Falle. Äh. einen weit entfernten gegner auf ein entschuldige was oh, ich werde ich sowas von mit irgendjemanden abschießen ich weiß nicht mehr wenn ich lin ausgerüstet habe aber du wirst sowas von abgeschossen so, oh, nein. Aber die machen wahrscheinlich die Fackeln ja noch aus, ne? Aber warte mal, ich habe doch Dingstäbe hier zum zum gucken. Mhm. ich sind da Thron Also Auto, das heißt, ich muss wahrscheinlich voll schnell machen, ne? Ah. So kann man relativ gut erledigen. Oh, Excalibur. Excalibur. So, er hat nur Teleport. Das ist nicht schlecht. aber er bekommt, glaube ich, mehr Fähigkeiten, je mehr Dinger wir ihn runterhauen. Ne? Je mehr von diesen Edelsteinen wir ihn so, Irgendwas sagt mir, ich muss mich hier sputen, um diese dinge jetzt zu erreichen. So, jetzt sieht das aus, jetzt könnte ich zwölf Charaktere einpacken. 11, <lacht> hab schon. ich habe notwendig auf äh, auf 12 runter gerechnet. So, ihn müssen wir mal hier lassen, würde ich sagen, weil ich will lieber sie mitnehmen. So habe ich zwei Heiler, zwei Heiler will ich mindestens haben. Ne? Ich habe Chloe und Ivy, aber sie hat keine dingen zwei ich dings hier mitgenommen hatte so, so und dann brauche ich noch einen stab mit dem ich hier sehen kann Ach, verdammt ich kann wieder nicht Hm. doch ich habe all meine ich habe all meine Superringe ja gut, dann wird Panett wohl noch auf der Bank bleiben erstmal außer ich Nee, lass mal so muss ja schon wieder irgendwie charaktere ändern das nee, lass mal äh, beim nächsten Mal ne obwohl ich Zellkopf glaube ich nicht so brauchen werde hier ja? oder kann man ja doch es gibt Säulen. hier ja. okay da ist ist doch nützlich hier ja? wenn es keine Ausweichmöglichkeiten gibt hier in dem Level dann äh, Macht es keinen Sinn, mir äh, einen Dieb mitzunehmen. So, ich ist egal. Ich glaube, ein Frem werde ich nicht so brauchen. Aber was ich brauchen werde, ist... Elumnis. Ich habe nur zwei. Aber egal. So, das ist meine Truppe heute, ne? Für diesen Abend. Und, äh... So, Mertlin. Du hast Len. Hm, kannst du? Du wirst ja den einen Typen erledigen können, ne? Irgendwas sagt mir, du wirst ihn nicht erledigen können. 31 ist sehr wenig. 31, weiß ich nicht, wie viel Schaden immer macht. Hm, 10, das wäre 3. Also 6 Schaden, keine Ahnung. wer schon irgendwie klappen. Ne? so erstes Business ist hier kriegt überhaupt reich den kriegt erreicht oder wenn ich den hier im 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ja wenn ich den dahin packe wird das schon klappen oder hm. So, da müssen wir natürlich hier wenn ich ich kann jetzt nicht wirklich mich hier positionieren weil ich nicht weiß was hier alles ist kriegen die eigentlich einen sichtbonus in dem spiel Weil normalerweise können die weiter sehen als oh, ist sogar ja die können normalerweise weiter sehen als andere einheiten deswegen ist das halt nicht schlecht hier wenn wir ihn mitgenommen haben würde ich sagen das problem ist ich weiß jetzt nicht was hier alles noch ist ne? also kann ich jetzt nicht einfach so willkürlich einige Leute hier reinschicken ja ah, verdammt so erstmal mal was machen müssen ist Licht an so krieg dich kaputt ich habe keinen Faustkämpfer ja glaube ich also, sie werde ich brauchen ich kann versuchen dich abzuschießen ne wenn ich hier hingehe, schieße ich dich ab. Hätte ich doch bestimmt doppeln können, oder? Äh... Nee. Verdammt. Äh. Habe ich auch einen Langbogen? Ich glaube, ich habe die auch einen Langbogen, oder? Nee. So, wir hatten eine Menge Verteidigung. Warte mal, dich. Packe ich auch mal hier hin Dann kannst du auf ihn losgehen, vielleicht. Oder dich ich kann ich auch einpacken ah, ah, verdammt, verdammt. Äh, wer hat sie gott du hast sie gott verdammt aber nicht brauch ich brauche hm. ich Machen wir Folgendes. Naja, ne? wir geben mal, anstatt ihr, geben wir dir... Illumis. Äh, nimmst du eben zwei Poker tipps kein Ding. Und dann kann sie angreifen. Sich vielleicht um den Typen da kümmern. Ja. Sie kümmert sich um den Typen, dann jetzt hier, also. du schießt von da unten, du kannst auf den, den losgehen oder nee du, dich brauch ich brauche hier, du gehst dahin, durch kann ich ja hier einschicken, okay. Ja, perfekt, perfekt, alles klar. Weiß ob es perfekt ist, aber und schon, habe ich auch noch hier. Nee, ist in Ordnung so? Gott, wird schon klappen. Gott, einer ah, hier. Und ja, haben wir alle super Ringe hier verballert, ne? Ja, ne. Ich gehe noch mal kurz nachgucken, ne? Ja, sieht aber gut aus. So wander, ne nee, wander, was war? Nee, in so einem dunklen Gebiet lasse ich den lieber nicht rumlaufen. Göttlicher, ich habe Angst im Dunkeln. What? Das ist mir überhaupt nicht. Das ist ja halt überhaupt nicht gut. Gott, so was von Horror hier sein. So, natürlich kriege ich dich nicht erledigt. Da ich muss, darf mich nicht hier ein bewegen Cool. So, wo pack ich jetzt? Ich habe gar nicht so viel. Da ist gar nicht. Ah, das ist um sie herum. Nein. dann merkt das ja auch nicht so viel. So, meine erste Strategie schon mal im Eimer, ne? Weil einfach nur weil ich hier nicht links. Den Typen erreiche, dann gehen wir halt da. An. Diesmal ist das Spiel nicht so am Lenken. Nicht gut. So, er hat übrigens seine Verteidigung maximiert. Nicht schlecht, hä? Ne? Ja. So, wir kann ich einfach mit einem Schlag Nicht gut. Boah, guck mal, wie viele dinge er bekommen hat. Da, da. So, da muss ich einfach nur hoffen, dass hier was erledigt, ne? Aber so, müssen mit einem Schlag weg. So, heißt ah, ist voll mies. Ich weiß auch jetzt gar nicht, was hier alles drinnen ist, versteckt ist, ey. charakter sind langsam ganz schön stark das verbesserten ringen und so verbesserte klamotten so jetzt je nachdem was natürlich hier kommt ne was ja nicht was jetzt hier alles auf mich wartet super voran ah. kann jetzt je nachdem als hier in den Schatten auf uns wartet übel ausgehen irgendwie so Ach, guck mal hier das ist schon <lacht> was hat denn Ja, wie soll ich denn darauf reagieren? Hallo? Entschuldige, was? Ja, er ist tot. Pff. Wie soll ich mich denn darauf vorbereiten? Ja, er ist tot, ne? treffer 141 ich meine mein, 40 prozentige chance zu treffen was ist das denn hallo was soll ich dagegen bitte schon machen Was ist das denn? ja, äh... Kopf ist jetzt tot, außer er ja, tut jetzt wie ein Pro, ja, alles ausweichen. Ja. Teleportieren kann er ja natürlich auch noch. er was hätte ich denn dagegen machen sollen? Cool. Das habe ich ja noch nie. Ey, so ein Blödsinn habe ich ja noch nie gesehen. Und natürlich kommen da auch noch Diebe. Ähm, ja, ein Zeitkristall bitte. Also voll. Ja, der kann uns dann jetzt alle treffen, oder? Der ist, der ist jetzt hier, ne? Hier ist er, ne? Heißt, da kann doch jetzt eigentlich hier jeden treffen. Hm. Was das denn für für krass. Boah. alter da ich ja. Kannst, da kannst du nicht machen. da ist wortwörtlich das unfair. Ich weiß. Ich sage das oft hier in dem Spiel, weil das ist wortwörtlich unfair. Da kann ich ja gar nicht drauf reagieren. Hallo. Hey. Am Ende sich noch öfter teleportieren kann, ne? was ich hoffentlich nicht was ich nicht hoffe ne? dann war es das eigentlich hey, soll ich denn darauf reagieren man ja alle nach rechts bitte außer der ist jetzt irgendwo woanders aber der hat sich ja schon teleportiert bevor so, ich weiß jetzt nicht ob hier jetzt irgendwie einer in Reichweite ist ne da so, mal halt nun cool die Diebe muss ich mir auch noch kümmern der hätte mich getötet wenn er gekrittet hätte So, ist er jetzt die ganze Zeit da, bis ich den aufgedeckt habe? Okay, mal so checken. Ne? Oh Gott, die wir sind zu stark. Ich kann die nicht, ich kann ja noch nicht mal jetzt hier legen ist er jetzt da er ist jetzt da ne und er bleibt jetzt auch da oder oder hat er sich jetzt auf screen weg teleportiert wenn ich ihn nicht gesehen habe also so ein mist kannst du nicht bringen mir ich werde diese level nicht mögen so, außerhalb von dem sein bereich muss ich auch bleiben ne? also ganze menge schlechte neuigkeiten ja? ja da kann ich nicht hin weil <lacht> Ey. Ich weiß ja nicht, was hier alles noch ist. Man, ich wünsche es halt so viel Fackel aus äh, anderen Feiern wo Ich halt irgendwie in so einem Bereich hier Fackel einsetzen kann. Äh. Ich kann nicht. Ich weiß noch nicht, was da drin auf mich wartet. Ne? Ich weiß es nicht, ich kann nicht erledigen. Kann. Den Deep kann ich auch nicht erledigen. Ja. Der Dieb wird nicht auf mich losgehen, ne? die ignorieren mich oder 34 41. Ja, du hast eine nimmt die mal, die ist genauso stark wie mein hochgepowerter. War ah! hm. kam schon. Ach, so weit kann ich nicht reagiert man ah. hm. ich kann ihn dahin packen hat er sich irgendwie da gefangen hält der hier weiß ich fangen lässt hier ja. fangen lässt von dem ähm, ein typen er wird glaube ich überleben damit sich hier sich verbündet ah, einfach finde ich so gut. Bitte sich nicht bewegt, Mann. Ach. Oh, ich hasse dieses Kapitel. Offiziell, ich hasse es. So, ich habe eine Idee. Einer muss sich ja hier fangen lassen, ne? So, hey, warte mal. Funktioniert das? eine idee <lacht> mm. äh, mach mal als letztes machen wir hier. Ja, wenn ich nur wüsste, ne? so, Du kannst ihn machen. Wenn ich dann packe, packer sehe ich auch besser. So, so kurz davor, ne? Das Ding zu erreichen. So, ha <lacht> ha komme ich nicht ran. Hm. so mich, ich muss mich eigentlich nur um ihn noch kümmern. Hey, warte mal, hier bin ich in der Reichweite von dem. Verdammt! aber solange ich da welche reinpacke die überleben die Einschlag überleben müsste das ja eigentlich in Ordnung sein ne? verdammt ja wegen der Säule ja ist genau im Weg cool aber warum muss es Falle sein von allen Sachen Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Kommt natürlich auch darauf an, wann er das einsetzt. Ne? Wenn er am Ende des Zugs macht, dann ist er halt da voll chillig. Ne? Aber ich bezweifle, dass das der Fall sein wird. Wenn du ein Kredit machen willst, dann wäre der weg. Ich weiß ja nicht, was sich hier noch befindet, ne? Das ist das Problem, ne? Wenn jetzt hier noch fünf Leute sind oder so, dann war's hat Das ist voller unfairer Kapitel. Was soll ich denn ja machen? Da also sind wieder schwert Schwertmeister, das heißt die treffe ich wieder nicht. Warte mal, wer hat sie Gott, Du hast sie Gott, ne? Nur Dings einsetzen, ne? So, hey, ja, Moment. Der Angriff sah aber anders aus, als er den gegen mich eingesetzt hatte. Was ich machen werde, auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich nicht großer ET einsetzen. Ach, das hat er noch gar nicht freigeschaltet. Ich wollte schon sagen, war aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Das voll genau deswegen die Fahrt immer so lange, weil halt immer so ewig da, bis ich hier mit einem Zug hier mal durchkomme. Mhm. Sag, warum machst du mit Donner so wenig Schaden? mann weiß nicht, ob ich mich hier als erstes als erstes kümmern soll oder so. Okay, mach mal den ja. Oder auch nicht. Anzünden. Da ist eine Fackel. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, er hat die Silberlanze sich gerade. Denken wir mal, wir mal langsam machen. So, komm, halt ihn an. habe mich ja teleportiert Das ist ein sich Sicher, jetzt erst. richtig du down? Ein Schaden. Mein Gott, natürlich so, jetzt offiziell in ihr ignorieren anscheinend ja ne hm. so, einmal müssen ja halt damit treffen oder ich auch 15 okay. level sind die eigentlich alle level 11 ey. nicht auch eine Kriegerakt so also. Ja. So, er kann jetzt wortwörtlich jeden da reinziehen gleich, ne? Aber was soll ich machen? erledigen, wenn ich ihn erledigen könnte mit mit Lynn, ne? Dann wird alles ja kein Problem, aber es ging ja natürlich wieder nicht. Warte ah. oh, also wen habe ich überhaupt mit Kaya gegeben? Anna, ne? Mein Gott, sie könnte doch auch heilen. Ah. Mal, mal dich ab, bitte treff auch. Und je nachdem, wie der nächste Zug jetzt aussehen wird, wird das hier ganz unschön. Ne? So. Jetzt wird er gleich hier jemanden reinziehen und wir kriegen dann voll auf die nuss fällt mir gar nicht richtig kaputt richtig kaputt wenn ich mit ihr dings einsetze so, wir machen erstmal den ja ne? und ich hoffe mal einfach da sind nicht so viele leute gerade Ich hab, geht er sogar hier irgendwie auf uns los, oh, ich denke ich mal, down. Den Wenn er immer nicht da gekriegt. gekriegt, okay, wir haben kriegt, aber gemacht von daher doch hätte man da gekriegt. Definitiv, oh. ja, pf, keine Ahnung, ja, oh, Gott verdammt. Ach nee, da war der dieb okay alles klar nee, alles cool das ist so ein dämliches kapitel ich hasse dieses kapitel jetzt schon ja und der bewegt sich ja noch genau einer war eigentlich voll doof wie die will muss ich mich auch noch kümmern. Ja. Noch ein Kretscher-Treffer. Noch ein Kretscher-Treffer. Mit überlebt das. Gott, da greift mich jemand aus dem dunkeln an. Wohl. Ja. Ja. Ja. Ja. God, nein, nicht das. Von allen Sachen. Weil sie hat so eine Menge... <lacht> Was soll ich hier machen? Das ist voll Bullcrap. Warte mal, tut sich der Typ auch noch bewegen? Nee, ich wollte schon sagen. Alter, das ist voll Kacke. Was soll ich denn dagegen machen? Okay, dann einzige hat mir jetzt nur einfallen würde, ist jetzt ihn ja hinzuschicken, ne? weil er halt eine Menge Verteidigung hat. Ich muss ja einen Zug warten. muss irgendjemanden da reinpacken, der genau jetzt hier... Oh. Da. Hm. Von hier unten kommen ja auch noch Leute, ne? Sehr stark, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also so eine ekelhafte Position in der beiden ist fast halt einfach nicht, Mann. Ah, nicht, mal, auf, nicht mal. Ich war ich völlig. Da muss ich Jetzt hier die Leute alle ablocken, würde ich sagen, ne? wenn ich diesen ein Magier erledigen könnte, ne? aber wer kann tanzen? Ja, wert bei Lev? Ah, er bringt der Tanz nicht so viel. Der nee, hat doch gar nicht bei Lev. Du, ah, der kriegt jetzt nicht, hast noch nicht mal. cool ähm, ja wir müssen ja jetzt hier einfach uns verschanzen erstmal ne so, bist du hier der axt rein du bist auch mit der axt hier rein müssen wir jetzt erstmal warten bis hier die hey, warte mal zahlkopf hier rein kümmert sich um die leute hier oh stimmt wer das hier so da müssen wir als halt hier ne, ne? müssen wir halt hoffen dass unser hauptcharakter hat hier überlebt ich habe vergessen ihn dings ah. ja, ich habe vergessen ihn den dings auszurüsten den abwehrhaltung cool na gut dann warten wir ja und wie das hier ausgeht ne? der wird sich als erster bewegen Sehr gut. das ding kann daneben hauen sagt mir doch macht auch viel einfacher so, solange gris sich nicht bewegt ist alles okay ne? so dich protection okay ich muss schon sagen wenn ich null Schaden gegen machen ne so ich packe mal einfach aus der Reichweite von 54 er trifft ihn nicht so hier oben ist irgendwo der Typ ne so war hast du dich nicht bewegt Alter das spiel macht mich hier neu fertig Ich muss sie nach oben bewegen, weil halt sie Elomis hat. Und ich aber sehe. So, jetzt müssen wir mal dich erledigen. Geht nicht anders. Ist eigentlich mit sie hinkriegen, ne? Oh ja. So, wenn wir das machen haben wir eigentlich schon kapitel um einiges vereinfacht würde ich sagen ah. das was ich mache ich mache erstmal hier stelle ich hier hin Dann sind wir das ding an ah. Gott, diese Trefferchancen von denen, ne? Das gegen Schwertmeister zu kämpfen oder Leute, die algen gemein viel ausweichen. Da war du. Na, jetzt hört man es natürlich, ne? In Oktober 2 habe ich aber eindeutig gehört, weil er hat genau gleich... Sp Spreche mal jetzt mal. Osvaldo. Osvaldo weil der Charakter, zu dem er gesprochen hat, hieß auswahl ja also weil du ja so entschuldige was Okay, dadurch nicht drauf volgano Ist, ich weiß nicht, was da oben noch ist. Ne? Okay, so dann muss ich halt hoffen, ne, dass hier nichts böses ist. ne, Nicht so fertig macht so. ich. packen wir erstmal out of commission. ne? Doch, gemacht? Und dann können wir uns jetzt ein bisschen besser ihr bewegen. So. Nein. Ach, was hast du? Na, ah! sack. Mhm. Äh. Ich hasse dieses Kapitel. Oh, nee, er reicht ihn auch noch mit oh. da jetzt nicht, nicht so auf die nüsse <lacht> so. da jetzt sehe ich ihn cool er macht sofort ein abstecher zu dem. ja sagt Nein, Finger weg davon. Nein, Kriegerbogen. Ja, damit also, da sind auch noch so viele Leute. Entschuldige, was der doppelt mich und macht so dicke Schaden. Ja, da wird mir. Coole Moves, meine sind besser. So, niemand gestorben hier, bin ich gut. Solange Chris die ganze Zeit da am chillen ist, ne, alles noch okay. Richtig erreichen von hier aus ja nice ja beide mal getroffen ich habe für ihn ich brauchen da also bitte ketten was ja kommen erstmal den krebs das klingt eine super idee ein hagel aus schlitzern soll auf dich niederprasseln so und dann wenn ich glück habe was ich nicht habe obwohl wenn ich glück habe hätte er ihn Oh, da gut. Verstehen wir noch nicht, warum die sich das im Markt gewährt hat. irgendwas mit Lucina zu tun, ich weiß, aber... Ich bin, ich bin noch gar nicht in der Reichweite von dem Typen, oder? So. Ist das hier überhaupt geregelt? Ich glaube irgendwie nicht, ne? Ich kann versuchen, dahin zu gehen. Warum kann ich nicht hier Lähmung? Lähmung? Ich weiß nicht. 3, 5. Warum habe ich so wenig Bewegung gerade? So, muss ihn fertig. natürlich doch gerne. Jetzt aber auch dicke Schaden. ich habe dir einen Heilstab gegeben ich gesehen Gott, die haben alle silber ex und silberschwerter äh, äh. Ich, glaub, ich muss ja meine dinger schon alle raushauen ne? richtig erledigt mit wenn ich den links gebe Ne. Nee. Ja, oh, dann haben wir unsere Ringe eben aus. Oh, ich mache sie kalt. Und ich auch. Dieser Echo schrei. <lacht> so. Ah, Ekelhaft. Eh so. Warum ist er hier das Schwächste von allem bisher? Ja, wenn ich hier den Weg so blockiere, dann kann ich nach oben gehen. Ne? Er dürft mich garantiert. Hm. Außerdem... Den ja machen. Boah, ich würde am liebsten da oben hingehen, ne? Aber kriege ich nicht hin. Mhm. ist ein Schlag ja wohl überleben, ne, von den Typen. mach du den Weil Danke für die hilfe Klum. So. Dann, wenn du ihn treffen willst, da wäre sehr toll. aber wenn du nicht triffst bist du tot immer so nebenbei so als motivation ne? äh, das problem ist ich weiß auch gar nicht wo die jetzt hinflüchten ne? wenn die den schatz geöffnet haben wo gehen die dann hin wäre sehr doof weiß nicht wie ich da hinkommen soll rechtzeitig das habe ich keinen der hier jetzt hier abblockt und anna einmal heilen das sagen wirklich ein guter magier sein Warum kann ich hier nicht runter? Ich weiß nicht, was da oben alles ist, Mann. Ich kann mich nicht weiter da rein bewegen, weil ich das nicht sehe. Das ist blöde. Zwar von dem Sonnenbogen getroffen, aber ist eigentlich okay, ne? naja, das war mal so. Okay. Da kommt schon wieder jemand aus dem Nichts. Äh, wo geht der jetzt hin? kriegt die sachen also nicht ha. Nein. Oh man Ja, du bist weg vielleicht sollte mein tänzer typ auch mal da oben packen aber ne? auch vielleicht eine idee ne? das muss ich ja irgendwie so schnell mit dahin kommen ne? Ey, ich kann mich nicht weiter da rein bewegen weil ich das nicht sehe wo ja, wo geht er jetzt hin ne? was soll ich da wissen ich gesagt überhaupt noch einstecken hier sind beide grün, also nicht ne, mal ich kann die beiden nur einstecken ne? Oh, da ist ein Erzgitter. Da war ich. So far, Ist auch ein Erzotat, wir sind einmal magie und du bist weg ich weiß nicht ob ich sie dahin platzieren kann aber hier sieht nicht so aus als wären da irgendwelche leute ne? naja irgendwie mache ich mit wind mehr okay. oh. ja. ich trotzdem noch mal mit jemanden hier angreifen mit der zum beispiel ich mache keinen schaden mit meinen sachen mein koop schlag muss treffen vielleicht hätte ich doch erst die Nebenquest machen sollen kapitel hat in sich Ja, ich hoffe da sind nicht noch mehr Leute. Ne? Ja, ich gehe jetzt voll auf den ja los und macht den nicht alle. Also was? Vielleicht auch. Geht noch so. So. kommt butcher und fertig machen, ne? ja Hoffentlich. Sag. So. Einer Pega heilt. Ja, aber die Liebe, die kriegt doch jetzt nie im Leben noch, ne? Ha, komm schon. <lacht> Aha, ah oh, nee. 18. Ich glaube er ist tot. Ja, er ist sowas von tot. Ich habe keinen meiner Heiler hier noch, den ich hier kann. Cool. Oh mein Gott. Hey du Sack! Das hat gefällt an. Irgendwie geht er ja auf ihn los Ich glaube, du schon erledigen kann. Okay. Wo gehen die jetzt hin? Ala. Hier hin? Warte mal, glaube ich, gut. Äh. Okay, warte mal. Planänderung: Du hier lang. Äh, ich muss mal das Scouten kurz. Okay, Sag mir doch, dass du da lang gehst. Ey. So, warte, den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Ey. Pass, mal. Pass mal auf hier. Ey habe gedacht ihr geht jetzt hier in die mitte also aber wenn ihr jetzt hier nach da und da geht dann ist das ja voll easy Mann, ah, blöde diebes ki ah, na gut ähm ja den kriegen wir locker so. 50 prozent überlegen so, mit der will ich jetzt noch nicht tanzen aber im nächsten zug wird das super mächtig sein so äh, ich weiß der dieb kommt jetzt hier ne? so, komm du mal hier hin ich kann nicht locker hier packen also bitte nicht zu ketten es geht, danke. Was soll der Meisteraxt, ne? Also nur 15 da wird ihn voll eiskalt machen, wenn er getroffen wird. Okay, ähm, hat ja irgendwie noch Momente ausgerüstet? Diese also High-Fähigkeit halt, ne? Duh muss den erledigen glaube ich war <lacht> erreichst ähm. so, sowieso niemanden von daher den ja So, wenn geht kannst du ihn erledigen, bitte? Oh, muss ich zweimal treffen. Oh, da muss ich einmal treffen. 2 <lacht> ah, 90er oder 1 88er, ne? Warte mal, warte, mal, warte mal. Ich Idee. Ich dir bin, dann treffe ich doch eher, ne? Ja, cool. So, dann mache ich auch den, ja. Damit du gegen den einen Typ nicht feigst. habe ich dich kaputt das war eigentlich nur im weg hier blockieren und auf achten hat hier niemand dem meister typen ja bringt, sehr, sehr gut gemacht kollege so, 40 warum ist ja niemand auf voller ap Ich muss hier hin. Problem ist, wenn ich sie will dann sehe ich den wahrscheinlich nicht mehr. Ne? So. Ja, macht immer einmal 18 und 0 Schaden. Ach, wegen Roy. Ah. Deswegen kann ich ja eigentlich hier mein ne. wenn ich den hochheile. Ich halte trotzdem auch ne? dafür eigentlich passen ne? oder kann ich nicht einfach mal so erledigen? Ich glaube ja nicht mehr, ne? aber. dass ich dich hier drinne ne? wie sieht mit dir aus so wahrscheinlich voll aufs maul mm -mm -mm. so dich muss ich hier bewegen dich auch du gehst mal hier rein dir wird schon gut gehen ne? Ja, warte mal, warte, mal, warte mal. Gris ist doch irgendwo hier. Nee, das hier, ne. Aber wenn ich den einmal getroffen habe, dann teleportiert er sich ja weg, ne? Ich weiß nicht, ob mir hat gefällt. Weil ich hätte ihn schon gern da, wo ich weiß, wo der auch ist, ne? wen, wen kannst du überhaupt alles erreichen? Gehen wir erstmal hier hin, ne? möchte ich ja ihn heilen, ne? Aber ich muss mich auch bewegen. Aber ich meine halt ne? Ich muss ja sowieso zweimal mich bewegen. Weil wenn er von dreimal getroffen wird, dann ist er sowieso weg. ich mir gedacht. So wo war er? Er war glaube ich hier, ne? Hier. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cool. Pff, ich doch neben neben ja. Falls so, einige Leute sich hier so lustig fühlen, ne? Einfach ja auftauchen. Ich kann ja keine platzieren, weil ha, ah, was ist das denn für ein du? So. Ah. ah. wer fehlt hier du? warte mal dich kann ich halt den machen so ich eigentlich viel einfacher warum hast du Momente nach wenn Corin schon sagen irgendjemand hatte, hat da eingesetzt gerade da ist so gruselig ne ah fünf Prozent Trefferchance habe ich gerade gesehen so jetzt muss ich irgendwie hm. Ich hab habe ich gerade allein platziert, ey. Ich mache mir gerade, weil ja alles durcheinander, ey. Ja, natürlich ist er ein der Alter. Gerade unglaublich schlechtes Timing. So.